Hallo und herzlich Willkommen im Ecoverde Store in der Stempfergasse. Wir sind das Fachgeschäft für echte und zertifizierte Naturkosmetik in Graz. Bei uns shopst du seit 2017 Produkte aus aller Welt, alle zu 100% natürlich und tierversuchsfrei. Bei Ecoverde findest du alles für den täglichen Bedarf im Badezimmer, angefangen von Gesichts- und Körperpflegeprodukten bis hin zu dekorativen Kosmetik. Außerdem arbeiten wir besonders eng mit unserem Onlineshop zusammen. So kannst du mit Hilfe der Screens auf alle Produktinfos aus dem Onlineshop zugreifen. Bei uns im Store bekommst du eine super Beratung, kannst alle Produkte testen und dich sogar schminken lassen. Im Zuge unseres Make-up-Services zaubere ich Make-up-Looks für alle Anlässe oder zeige dir beim Make-up-Tutorial, wie du dich selbst für jeden Anlass typgerecht schminkst. Wir decken die Welt der Naturkosmetik. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich!